Okay, da sitzen wir jetzt, jeder an seinem Ort irgendwie und sieht, jeder sieht irgendwie was Ähnliches wie die anderen und hört was Ähnliches wie die anderen, nämlich irgendwie einen Monitor und hört Geräusche und versucht, eine bequeme Haltung zu finden. Genau. <lacht> okay, und da sind... Äh, Gedanken über die anderen, die versuchen, hier noch reinzukommen, und so weiter. Es ist schön warm da, wo ich bin. Temperaturmäßig fehlt sich nichts. Wenn ich euch so anschaue, anscheinend bei euch auch nicht. <lacht> okay, das ist alles, was so durch die Sinne gerade reinkommt. Die Geräusche und die ähm, Bilder. Die Temperatur und so weiter. Okay. Wie üblich, also einfach ein, ein, das ganze Erleben gefüllt mit Sinneseindrücken. Okay, soweit alles ja. klar. Wenn wir schauen, wer diese Sinneseindrücke denn erlebt. Oder was das ist, was die erlebt? Was ähm, findet ihr dann? Ihr findet eine Bewegung, so eine Art suchen nach dem, was ähm, was das wohl sein könnte. Es gibt also irgendwie so einen, so einen Schauimpuls oder Suchimpuls oder Hörimpuls oder sowas. Woran merkt ihr das? Wie macht sich der bemerkbar, dieses Schauen? Also bei mir kommt da schon immer so dieses Ich, ne? ich mache das, es kommt immer irgendwie. Ich, ich merke, dass da so ein Schauen nur ist, aber irgendwie ist immer so dieser Impuls, ja, das bin ich doch. Okay, also kommt ein, als Antwort kommt ein Text, der sagt, ja, das bin ich doch. Ja. Okay. Was ist es, was diesen Text hört? Dann kann der Text sich wiederholen und sagen, ja, das bin ich doch. Ja, ja, ja, ja. Ja, also theoretisch ist mir klar, dass das alles nur Wahrnehmung ist. Aber ich habe so irgendwie eine Idee, dass ich das anders zeigen müsste. Dass ich was anders zeigen müsste? Äh, diese Wahrnehmung, dass das praktisch dieses Ich irgendwie im Hintergrund geht und dass, ich das gar nicht, dass das gar nicht so präsent ist, dieses Wort Ich ist es ja eigentlich nur. Ne? Und ähm, ja, da ist jetzt ein, ein Austausch, mehr ist das nicht, das geht ohne Ich. Ne? Aber ich weiß nicht, warum das, was ich da für eine Idee habe, was da noch anders sein müsste. Mhm. Ja, weißt du, ähm, so die Behauptung, die ich äh, aufstelle, ist, dass da kein Ich ist, was in den Hintergrund treten könnte. Es könnte also nur sein, dass dieser Satz, der sagt, das bin ich doch, dass der in den Hintergrund tritt. Also da im Vordergrund ist das ganze Erleben und im Hintergrund ist das Erleben von einem Satz, der sagt, das bin ich, der mhm. das erlebt. Mhm. Aber so oder so ist es nur ein Satz, ob, egal, ob der im Vordergrund ist oder im Hintergrund ist. Es ist einfach ein Satz, der sagt, das bin ich doch. Ja, stimmt. Mhm. Ja, also eine Erscheinung, die auch gerade auftaucht. Ja. Mhm. Worin taucht die auf? Im Erleben oder im Gewahrsein? Ja. Und das ist jetzt wieder ein Wort, Erleben, Gewahrsein was ist das was so genannt wird was ist da hier? was ist das erleben vom erleben ja okay. name Wo schaust du hin, um das zu finden? Also schon irgendwie gucke ich so nach innen praktisch so. Ne? Mhm. Guck ich, ja. Also in den Körper rein. Nee, weiß ich auch nicht. <lacht> <lacht> Keine Einung. Geht es euch auch so? Ihr anderen? Hm. Ah, da grüße ich so gleich 20 Jahre jünger. Das habe ich nicht verstanden, was? 20 Jahre jünger? Das war mein Sohn, der ist drauf eingekommen. Wenn du dich 20 Jahre jünger fühlst. Ja, ich bin ein bisschen. Ein Baby oder so. Also bin ich mich so ganz entspanne und einfach nur so gucke, dann ist eigentlich ziemlich wenig ich da. Also ich, ich wüsste nicht, wo. Ja? Und dann aber in dem Moment, wo ich aktiv werde, dann kommt so, so, so ein Wiedererkennungswert irgendwie. Ein Wiedererkennungswert? Mhm. Was wird wiedererkannt? Äh, die Stimme, wie sie in mir klingt. Ähm... Dann das, das Gefühl, wenn ich mich aus, wenn ich jetzt was sage, das Gefühl, was ich dann so habe, wobei es da ja auch Unterschiede gibt, wie sich was anfühlt. Also wenn ich jetzt so mitten auf der Arbeit bin, ist es vielleicht ein bisschen anders, wenn ich Auto fahre, ist es wieder vielleicht ein bisschen anders. Aha. Also ich habe in letzter Zeit oft versucht, nicht zu gucken, wo ist denn dieses Nicht-Ich oder so, sondern ich fand es auch ganz interessant zu, zu gucken, ähm, wie, wie, wie fühlt sich so ein Ich an? Ja? Also nicht, nicht mit dem Sinn, oh, da ist ein Ich, das, das, das müsste ja Illusion sein, also einfach nur so gucken, wie, wie fühlt es sich an, wie, wie, wie ist dieses, wie ist es dieses Gefühl, was dann, wo dann so Identifikation Stattfindet. Am besten geht es auf langen Autofahrten, wo man so wirklich Zeit hat und dann gucken kann, bin ich jetzt mehr so in einer direkteren Wahrnehmung von dem, was gerade ist, oder bin ich mehr so in einer konzeptuellen Wahrnehmung, also konzeptuell in dem Sinne, dass ich das, was ich wahrnehme, äh, dass ich das irgendwie bedenke oder dass ich merke, ich bin gerade einem Gedanken an was. Und, sodass ich so dieses, dieses hin und her so ein bisschen so angucke. Mhm. So, ich äh, habe ich das eine Gefühl, das, das tritt vor allem dann stark so dieses Gefühl, ich zu sein, äh, auch wenn, wenn, wenn ich meine, ich müsste irgendwas hinkriegen oder so. So, ich müsste mich zusammennehmen, ich müsste mich konzentrieren, ich, ich muss ja noch das und das und das machen und dann ist das so, mm, so ein äh, Gefühl, wie soll ich sagen, ja, so. ist <lacht> irgendwie so äh, der Unterschied zwischen irgendwie sich auf irgendwas verdichten und dann ist wieder, ja, das ist, das ist wieder weiter ist und dann ist es auch nicht so, vielleicht ist ja auch noch was da, aber es ist zumindest nicht so, springt einem nicht ins Auge, so ein so Ich. Weißt du, ich nehme mal ähm, zwei Sachen von dem, was du gesagt hast, das was du als erstes gesagt hast und was du als letztes gesagt hast, wenn ich mich am Schluss noch daran erinnere. Ähm, also am Anfang ähm, hast du gesagt, da ist ein Erkennen von deiner Stimme und das Gefühl von Sprechen und so weiter. Ja. ja? Hm? Ähm, das ist ja ein Gefühl wie jedes andere auch, wie das Gefühl von Brille auf der Nase oder von Bewegungen oder so. Aber es hat so einen Wiedererkennungswert, ja? Ja. Ne, weißt so. du, wenn du jetzt wenn du jetzt äh, morgen aufwachen würdest mit der Stimme von Angela Merkel zum Beispiel, ja? Ja. das, ähm, das wäre wahrscheinlich bin, ziemlich überraschend, oder? Wenn ich sehr verwirrt wäre, dann könnte ich sehr verwirrt, wer, ich <lacht> sehr verwirrt sein, ja? ja? Ja. Also so, dass man zum Beispiel morgens wird, wow, ganz schön heiser oder sowas. Ja? Mhm. Also, dass es so eine Art Erinnerung gibt, wie du ja auch eine Erinnerung hast wo deine Wohnung ist, zum Beispiel, hm? ist einfach nur eine Erinnerung, die auftaucht. Hm? Ein Abgleich mit einem Gefühl von... Also mit Abgleich mit einer Erinnerung. Hm? Und ähm, wenn es ähnlich genug ist, dann ist es halt anscheinend so wie immer. Okay. Hm? Also hast du das Gefühl, wie es da ist und wie deine Stimme jetzt klingt. Und äh, im Vergleich... mit mit der Erinnerung, wie das sonst immer war, ist hm. es, ja, so wie immer. Außer halt, wenn du weit zurückschaust und denkst, ja, vor dem Stimmbruch habe ich ganz anders geklungen oder so. Da kann ich mich nicht mehr dran erinnern. Ja. ja, da also anders gesagt, taucht kein Bild auf davon oder kein Klang auf davon oder kein... so. Ja. Also, ähm, dass Erinnerungen Teil des Erlebens sind, scheint mir absolut klar. Ja. Also so, ähm, dass ich ohne Anleitung in meine Küche finde. Ich weiß auch jetzt, wo die Küche ist, wo ich nicht drin bin. Weißt du, das ist einfach halt eine Erinnerung. Ja. ja. ja. Also so, ähm, dass ich ähm, Theresa erkenne, zum Beispiel. Das... Ähm, da, gibt, da taucht ein Bild auf von Theresa und von unseren Begegnungen so. Und was ich da sehe, ist ähnlich genug. Ja. <lacht> ja. Also, dass, dass da Erscheinungen sind ja. und dass wir eine Orientierung haben in der Welt der Erscheinungen, dass der Organismus ähm, die Leute anspricht. Auf der Straße, die äh, an die er sich erinnert und die anderen nicht. Ist einfach Teil von diesem Spiel. Da ist kein, kein Ich dabei. Sondern eine Erinnerung. Und also abgleich von den aktuellen Gefühlen mit einer Erinnerung. Mhm. Also angenommen, das wäre weg und du würdest dich nicht mehr erinnern, wie irgendwas geht. Ja. Also wie würdest du das verstehen, was ich jetzt sage. Gar nicht. Gar nicht. Ja. Ich wüsste nicht, wie man eine Maus bedient. Und hm. so weiter. Ja. Ja. Also ohne Erinnerung. Das wäre jetzt so. Geht nicht, ja. Ja. So, du könntest nicht mal ähm in deiner Höhle sitzen und meditieren ohne die, ohne das Gelernte, ohne den gelernten Gleichgewichtssinn. Mhm. Also wenn du ein zwei Wochen altes Kind hinsetzt und sagst, so, jetzt meditiere mal schön, plups, das meditiert dann halt im Liegen. Mhm. Okay? Also, dass Erinnerungen da sind, ist kein Schlechtes Zeichen oder kein Zeichen für ein Ich, sondern ein Zeichen für Lebendigkeit. Ja. Vielleicht der macht Hund erinnert sich an, wenn man sagt, Gassi oder was weiß ich was. ja Und das ist ja auch erstmal mal gelernt. Ja. Vielleicht macht es auch einen Unterschied aus, wie diese Erinnerungen mit, mit so entweder innerer Abwehr oder danach greifen, verbunden sind. Mhm. Ja. Lass uns schauen, wie das zusammenpasst mit dem, was du am Schluss gesagt hast. Ja, ähm, dass da ein Gedanke ist, uh, ich muss noch das und das oder so. Ja, ja Und dann gibt es ein Gefühl von Anspannung oder so ein Zusammenziehen oder so. Ja. Ja. Was da passiert ist. Da kommt ein Gedanke von Zukunftswolfgang sozusagen, der also so dein dein Double aus der Zukunft, was äh, noch was erledigen muss. Hm. Ja? Und damit verbundenes Gefühl so irgendwie so ein Zusammenziehen als wärst es du. Ja, so dieses Ich muss immer was erledigen und genau. es hört auf. So. Genau. In Gedanken. Es sind Gedanken, ja, und ähm, ich, ich habe das ja auch öfter erlebt, dass die gleiche Situation das ähm, eine Mal sich sehr eng anfühlen kann, so und ähm, dann wieder, dass man es genau die gleiche Situation ist, aber man macht Zeit irgendwie. Also, dass es da Unterschiede gibt. Ja, es gibt Unterschiede im Erleben. Einmal ist, es, ist die Aufmerksamkeit zusammengezogen und der Körper angespannt. Das ist eine Anspannung im Körper. Und ja, es ist auch so eine, so, eine, so, eine, so, eine, so eine Ausrichtung auf ein inneres Schmerzerleben. Okay. Geht vielleicht ja auch umgekehrt, gell? Was weiß ich? Umgekehrt wird es bestimmt genauso gehen, ja? Gehst irgendwo hin, gell? Und freust dich, äh, weil du jemanden begegnest, den du magst. Und äh, wenn, wenn, wenn das so ein innerliches Müssen dabei ist oder so soll es sein, dann ähm, ist es mehr mit so einem Ich-Gefühl verbunden, als einfach dahin gehen und da kann man sich auch freuen und aber es ist irgendwie offen. Es ist offen, also dass, dass man irgendwie fähig ist, die Sachen offen zu lassen und das, das, das bin ich ja nicht, wenn ich etwas unbedingt will oder mir vorstelle, etwas muss unbedingt so und so ablaufen, sowohl im Negativen wie im Positiven ist es ja, je, je mehr ich offen sein kann, desto Weniger ist ich Gefühl da, und, und je mehr es irgendwo so ein Müssen, Sollen, Wollen, äh, vielleicht erwarten ist, oder kennt man ja auch so, äh, irgendwie so, so, es macht gerade irgendwas nicht so viel Spaß und dann versucht man, aber heute Abend, heute Abend da mache äh, ich ja das und das. Ist auch irgendwie so ein bisschen so ein, so, so, so, so ein Greifen so ein armes <lacht> so ein <armes lacht> also das ist so, so, so momentan so mein mein, mein Stand. Ja. Ähm, Was du beschreibst, da ist also der Gedanke müssen verlagert auf die Zukunft. Ja, Gedanke müssen oder endlich das und das, ja, End, ja. Mal, endlich Feierabend. Ja. ja. Und dann dieses, ja, so, gut, man ist dann auch nicht mehr ganz im Jetzt da, gut. Ähm, das ist irgendwie so, so, so ein Zwingen ist es dabei, also dieses, dieses, je, je, je, je, je, je, je. je. Auch im positiven Sinn, wenn ich mich jetzt ganz auf was freue, es, es, es hat irgendwie was mehr mit, mit, mit Zwingen zu tun. Wer zwingt da was? Ja, was zwingt da wen? Ist es ist irgendwie so ein Gefühl da. Ich, ich okay. weiß nicht, ich versuche ja auch dahinter zu kommen, wer, wer zwingt da was und, und äh, versuche dann danach zu fragen. Das ist so diese... Also was du hast, ist ein ja. Gedanke, der sagt, muss oder äh, später Ja. oder so. Und ja. ähm, das weckt so die Illusion einmal von demjenigen, der was muss oder der das gern irgendwie anders hätte. Ja. ja. So, und wenn dieser Gedanke geglaubt wird, wenn, wenn also sozusagen durch diesen Gedanken durchgeschaut wird, dann sieht die Welt halt so aus und dann sieht es auf der anderen Seite so aus, als wärst du derjenige, der das äh, müsste. Ja. Und dann gibt es dann gibt's ein Gefühl von Zusammenziehen im Organismus und eine Anspannung, weil erstens muss ich jetzt und zweitens will ich nicht. Also es läuft ja, so nicht so wie, wie geplant. Oder wie also im Extremfall hat man dann so einen Tunnelblick. Mhm, genau. Das ist so ein Tunnelblick im Extremfall. Genau. Das heißt, was da passiert ist, dass die Aufmerksamkeit sich verengt. Auf einen Tunnel, der mhm. die Welt beschreibt mhm. und die Beteiligten beschreibt. Also dich und mhm. die Arbeit oder was auch immer. Mhm. Oder die Party. Ja. Nur dieser Tunnel ist eine Verengung der Aufmerksamkeit, sonst nichts. Mhm. Außenrum ist immer noch. Also zum Beispiel, wenn wir jetzt über diesen Tunnel reden, ist es immer noch das ganze Leben außerhalb von diesem Monitor. Ja. Das tritt dann halt ein bisschen in den Hintergrund. Aber alles, was da passiert, ist, dass die Aufmerksamkeit sich verengt. Mhm. So wie es auch tut, wenn du schlafen willst und hast eine Mücke im Zimmer. Ja. Es ist nur noch Mücke. Für Moment, ja. Mhm. Wann immer du das bemerkst, dass diese Aufmerksamkeit sich zusammenzieht, ist dann alles andere weg oder ist es einfach nur Hintergrund? Äh, es, es kann auch ganz aus der Aufmerksamkeit verschwunden sein. Ja. ja? Also was weiß ich, ich sehe dann äh, irgendwie eine schöne Blume, an der ich vorbeigehe, die sehe ich dann nicht. Zum mhm. Beispiel. Und... Ja, weil einfach mehr Aufmerksamkeit dann auf den Gedanken ist. Ja, und das, das, das, die Aufmerksamkeit ist dann auch mehr so auf, so auf so negativen Gefühlsmustern. Okay, also die zieht Aufmerksamkeit, negative ja. Gefühlsmuster. Zieht Aufmerksamkeit, ja. ja. Okay. Auf dieselbe Art wie ähm, wenn du dich irgendwo, wenn du deinen Fuß anstößt geht die Aufmerksamkeit auf den Fuß, weil da tut's halt weh. Richtig. Ja. Bei negativen Gefühlsmustern, was immer das jetzt sein mag, ich stelle mir vor, dass da ähm, Erinnerungen sind oder Fantasien sind, die äh, Gefühle reproduzieren, die du wo du sagst, so wie vorhin bei deiner Stimme, kenne ich. Ja. Du sagen? Also ich nehme an, diese, diese Gefühlsmuster vermute ich mal, das sind... Irgendwie so wahrscheinlich so, so unbewusste, also nicht, nicht laut genug gedacht, aber vorhandene Affirmationen, so oh, du schaffst es nicht oder schon wieder oder so, oder wann endlich, so in der Art. Mhm. Vermutlich, dass es so ganz leise Hintergrundgedanken sind, mhm. diese Gefühle. Okay. Könntest du jetzt, äh, hast du jetzt für solche? Ja, jetzt, wo ich drüber äh, rede, da ist, da ist jetzt auch sowas aufgetaucht, gell? Ähm, was ich gut kenne, ähm, was, was jetzt eigentlich überhaupt gar keinen Platz hier hat, ja? weil es mit dem, was wir hier machen, überhaupt nichts zu tun hat, aber das ist so, das ist so ein Bekannter irgendwie, ja. Okay. Ähm, Na, alles, was jetzt auftaucht, hat ja mit dem zu tun, worüber wir reden. Weil wir reden ja nur über das, was jetzt auftaucht. Ja. Und was jetzt auftaucht, kann zum Beispiel eine Erinnerung sein. Ja. Wenn äh, der Fokus völlig auf diese Erinnerung geht, ähm, dann wird leicht übersehen, ähm, was ist das, was das erlebt, was ist dieses Erleben. Erleben von einem Zusammenziehen zum Beispiel, was ist das, was das erlebt? Mhm. Wenn ich dir mal ein bisschen vorsagen darf. Also in, da dem, ist, in, dem, Moment, in dem Moment, was gerade bei mir aktuell ist, ist es der Körper. Der, der Körper? Der Körper, das ist irgendwie so ein, so ein bestimmtes Energiegefühl okay. im Körper. Ja. Okay, da ist also der Körper und ein Energiegefühl im Körper, was erlebt wird. Ja, Wovon wird das erlebt? Weißt du, alles was du beschreibst, sind Erscheinungen. Also zum Beispiel ein Gedanke taucht auf oder ein Gefühl taucht auf. Wo denn taucht es auf? Der Körper, das Empfinden vom Körper, der Körper, was er jetzt für dich ist, ist Gefühle. Zum Beispiel das Gefühl von dem Finger am Mund, das Gefühl von, dein, mhm. von deinem Gewicht auf dem Stuhl und so weiter. Das mhm. Gefühl vom Atmen. Mhm. Und da ist so eine Offenheit, die das irgendwie registriert, oder? Ja, ja. In dieser Offenheit taucht das alles auf. Auch eine Erinnerung taucht da drin auf. Es ist richtig, was du sagst. Und ich sage dazu auch, ja, mein Erleben ist so, dass diese Offenheit, äh, wenn das, das, das, das Körpergefühl so enger wie ist, wie jetzt irgendwie sowieso zugekleistert scheint. Ich meine, es muss ja eine Offenheit sein, sonst wäre es ja nicht möglich, das wahrzunehmen. Mhm. Ja? Ja, nur weißt du, die Gedanken darüber, hm. dass, äh, also zum Beispiel, das muss ja dann eigentlich so und so sein. Was du dann hast, ist einfach wieder eine Erscheinung, nämlich im Gedanken, der sagt, das müsste doch jetzt eigentlich, also es kann ja eigentlich gar nicht anders. Ja, ja. So. Hast du also eine Erscheinung mehr? Ich, ich glaube, es ist nicht offen, wenn ich denke, es sollte nicht so sein. Okay, also da ist dieser Gedanke, es sollte nicht so sein, der taucht auf. Genau, dann, wenn, wenn der, der auftaucht, auf, gibt es ein Gefühl ist, von Zusammenziehen. Es ist das Gefühl, wie zusätzlich noch zugekleistert zu sein. Ja. Also es gibt dieser Kleister, das Kleistergefühl ist die Reaktion auf den Gedanken, es sollte nicht so sein. Mhm. Was den Gedanken bestätigt. Ja. Weil weil wer will sich schon verkleistert fühlen? Mhm. Dann, hast, dann bestätigt es also den Gedanken, äh, es sollte nicht so sein, und aus dem folgt der Kleister, aus dem folgt der Gedanke. Mhm. Und so weiter. Mhm. Was ist das, was das sieht? Was ist das, was diesen Gedanken hört? Was ist das, was das Zusammenziehen fühlt? Der Körper, der das Was? Der Körper. Körper, der Körper, der das wahrnimmt. Okay. Woher weißt du das? <lacht> Na, meine Ohren ja. hören doch. Das Nein, muss, äh, also muss ich noch was anderes geben als das Körpergefühl, ja, ja. Also, ja. Dass, die, dass die Ohren wichtig sind zum Hören, keine Frage. Ich ja. meine, so haben wir es gelernt, oder? Dass die Dinge Ohren heißen. <lacht> ja, dass sie so heißen, je nachdem, ja, welche Sprache man halt lernt. Und, und, und wir dass sie das damit zu gereinigt. tun haben, ja, ja. Dass, dass, die, dass der Organismus... Äh, wesentlicher Bestandteil vom Erleben ist, ist klar. Ja. Also wenn wir die Augen zumachen, dann sieht die ja. Welt plötzlich anders aus. Weil da ist jetzt so diese, diese Körperempfindung, die jetzt so aufgetaucht ist, von der ich gesprochen habe, die übt irgendwie einen ganz starken Sog irgendwie aus. Mhm. Was ist diese Körperempfindung? Wie wenn, wie wenn da so was geschwollen wäre, in den Füßen, in den Händen, äh, so ein bisschen kribbeln gleichzeitig. Ja, also da ist ein Gefühl von kribbeln und ein Gefühl von geschwollenen Füßen, sagen wir mal. Ja, ja. Ja. Und weitere Erscheinungen, wie zum Beispiel... Und, und, es, gibt, und es gibt gedankliche Reaktionen darauf, merke ich jetzt auch. Es gibt gedankliche Reaktionen darauf, also, das sind so keine klaren Gedanken, das ist wie so ein, wie so ein, ähm, äh, wie, so, wie, wie, wie so ein Suchen nach so einem Ausweg, so ganz automatisch irgendwie, ohne dass ich was mache. Also ich merke das auch, wenn ich zum Beispiel irgendwo Schmerzen habe oder, oder wenn ich irgendwo krank bin und von daher Unwohlgefühle habe, dann, dann kommen von hinten her dann irgendwelche Muster auch und so ist es auch hier irgendwie so. Äh, ohne dass ich jetzt genau sagen kann, dass der, der Gedanke heißt so und so, aber da ist, sind so Suchbewegungen in eine bestimmte Richtung. Zum Beispiel in Richtung Panik, ja. Also ich habe jetzt keine Panik, aber so, so in die Richtung. Aha. Ja, so okay. und, und, und es sind es sind irgendwie so so, so ganz dunkel so, ähm, so so Erinnerungen, die sind da so, so die aber nicht klar sind, sondern die sowieso wie so leichte Schatten da sind. Okay, das wird alles wird irgendwie wahrgenommen. Und es wird ja. irgendwie alles wahrgenommen. Ja. Und, ähm, ja. Wovon? Weißt du, alles, was du jetzt beschrieben hast, sind es, taucht es taucht irgendwie, ich merke halt, es taucht irgendwie auf. Und ich gucke hin und dann wird es noch ein bisschen genauer. Aber es, es, taucht, es taucht irgendwie einfach auf. Und ähm, was, ich, was ich halt merke, dass äh, wenn ich, äh, so wie jetzt ist einfach so, entspannt auftauchen lassen kann, dass es sich dann insgesamt irgendwie leichter anfühlt. Es ist noch da, fühlt sich leichter an. Aber ich könnte nicht sagen, wer, wer das wahrnimmt. Es ist einfach ein Auftauchen irgendwie. Genau. Wie bei allem anderen Auftauchen von Erscheinungen. Ja. ja. Manche von denen ähm, nennt man schön, manche stressig. Es ist halt einfach ähm, wechselte Erscheinung. Bis gerade war es noch schön, jetzt wird es stressig, dann wird es wieder schön. Ja, und das Witzige, was ich, was, was ich gemerkt habe, so diese, diese Erscheinungen, die, äh, die können bei der gleichen Situation äh, die auftauchen, und es kann das Gegenteil auftauchen. Also es ist, es ist nicht unbedingt... Äh, abhängig von dem, was außen da ist, sondern so manchmal habe ich den Eindruck, so das, was innen drin ist, das sucht sich eine um irgendwie draußen auftauchen zu können. Also das gibt es ein Gedanken. sucht sich eine <lacht> <ist jetzt> ein <lacht> also wo auftauchen zu Ja, das zum Beispiel, sagen wir mal so, das... Äh, das, aber das ist, jetzt, das ist ja jetzt auch nicht erfahrungsfähig. Das war so ein Gedanke, den, den, den ich immer wieder mal, der immer, immer wieder mal so gekommen ist, dass ich mir äh, gedacht habe, okay, äh, wenn in mir irgendwas ist, wie Trauer oder so, gell, das ist irgendwo ja, so in der dritthintersten Zublade, gell, aber das wartet darauf, es wartet darauf um eine Gele auf eine Gelegenheit, dass es äh, irgendwo äh, ein... ein, ein, ein, ein äh, ein, ein, ein Projektionsdings irgendwie haben kann. Aha. Das sind jetzt theoretische Gedanken, gell? Ja. Oh, so. oh. Ich schätze, so, dass du die Erfahrung gemacht hast, dass theoretische Gedanken nirgends hinführen. Die führen halt zu einer Theorie, die im Moment ganz klug klingt und im nächsten Moment eh wieder angezweifelt wird. Ja, ja, nein. Ja. <lacht> hast du eigentlich äh, also, Licht bei so, dir in der Wohnung? Bitte. Ob du Licht hast bei dir in der Wohnung? Soll ich Licht machen? Ja, ich hab, also. Ich habe nur den Bildschirm So, also also mein Bild ist sehr schlecht. Das weiß ich, aber ich dachte, es liegt am Computer. Ah, jetzt, jetzt. So, jetzt oh, das ist gut. <lacht> Ein bisschen Licht ins Dunkel bringen hier Ah, ja, ja weißt du, Also, ähm, wie gesagt, was du darüber denkst, was das sein könnte und so weiter Ist halt einfach eine Erscheinung mehr Nur eine, die ähm, halt nirgends jetzt hinführt Weißt du, die Gedanken haben immer dieses, dieses Versprechen von Klarheit Und was sie bringen, ist immer Unklarheit weil sie immer ähm, scheinbar woanders hinführen. Ja, äh, also ich, ich, ich kenne das aber auch so, dass äh, Gedanken oder so Gedanken wie, wie der zum Beispiel, dass die irgendwie einen äh, Rahmen zur Verfügung stellen, so dass wenn Erleben da ist, dass man dann sieht, äh, äh, okay, es könnte ja auch ganz, eigentlich ganz anders sein. Mhm. Von daher finde ich äh, Gedanken, also nicht nur ähm, unnütz. Ja, hör dir mal meinen Rahmen an. Ja, ich höre dir meinen Rahmen an. Okay. Der ist so: Da sind Erscheinungen, welcher Art auch immer, Gefühle. Die Blume am Wegesrand, der Stress in der Arbeit, die Gedanken dazu, die Gedanken an morgen, die Gedanken an gestern, die äh, schönen Gefühle, die Erinnerungen an schmerzhafte Gefühle und so weiter. Genauso wie Gerüche, Geschmack und was weiß ich. Und das alles in wechselnder Besetzung. Mal ein bisschen mehr Gedanken, mal ein bisschen mehr Gerüche. Genau. Ja. Ja. Wechselnde Besetzungen. Wechselnde Besetzungen. Was unterschiedliche Ichs. Äh, ja. genau unterschiedliche was auch immer unterschiedliche, unterschiedliche Sinneseindrücke ja wenn man die ich nennt finde ich wird es wieder ein bisschen kompliziert ja weil einfach alles was da auftaucht ist einfach dieses Spiel von Erscheinungen Zusammenspiel von Gedanken Emotionen äh, und sonstigen Sinneseindrücken ja okay das alles blüht aus so einem aus dieser lebendigen Offenheit oder offenen Lebendigkeit, ja. die sich als das manifestiert ja. und die nicht beschädigt wird dadurch, dass irgendwie ein gestresstes Gefühl aufkommt oder ein Schmerz aufkommt ja. oder ein verwirrter Gedanke aufkommt. Ja. Das Einzige, was diese Sinneseindrücke machen können, wie zum Beispiel verwirrte Gedanken, ist, dass die Aufmerksamkeit weggeht von dieser... Lebendigkeit, mhm. die das alles erlebt. Mhm. Und dann ist das Beste, worauf du äh, hoffen kannst, ist, dass es für eine Weile sich gut anfühlt, bevor es sich wieder schlecht anfühlt. Mhm. Das ist auch ein nützlicher Gedanke, oder? Was ist jetzt ein nützlicher Gedanke? Du mir erzählst jetzt. Ich äh, beschreibe das, wie ich es erlebe. Ja. Und fasst es in Worte, aber da ist erst das Erleben, dann die Worte dazu. Ja. Umgekehrt ist es sehr viel komplizierter. Es könnte ja auch so und so sein. Ja. ja, dieses es könnte ja auch so und so sein. Das ist ja schon mal ein Stück Freiheit, weil man von seiner äh, in dem eigenen gefühlten bedingt sein, dass es das dann muss ja gar nicht so sein, ja. Ja, muss ja es zwar so sein aber das, das muss ja gar nicht ich sein ja also ja. so ein Gedanke ja. Ja. also du kannst äh, den Gedanken den du hast ersetzen durch den Gedanken es könnte aber auch anders sein ähm, oder du kannst auch schauen wie ist es eigentlich ja was ist das was die Gedanken die ganze Zeit versuchen zu beschreiben ja und zu schauen, ohne zu wissen, was du da sehen wirst, oder könntest, oder solltest. Mhm. Also, wie ist die Welt, wenn sie nicht durch ein... Wie ist es Erleben, wenn es nicht durch ein Konzept gesehen wird? Mhm. Genau, da habe ich auch keine Antwort drauf. Ja, ich, ich, kann, was mit, ich kann was mit anfangen. Ich, ja. ich bin ja auch immer wieder so in die Richtung am Gucken, ja, oder, was mhm. weiß ich, irgendwelche Gefühle nicht, nicht wegmachen, sondern einfach mal gucken, okay, jetzt gucke ich mir das mal an und dann auch zu gucken, schaue ich das jetzt durch, ist es jetzt mehr direkte Wahrnehmung, wie ich das wahrnehme oder ist es mehr, mehr mit, mit äh, Konzepten gefiltert, ja, oder mit Gedanken so, was nicht immer einfach ist, aber es äh, also da bin ich jetzt, bin ich auch immer wieder so am gucken. Ja. Ich lange das, aus ist, das, das Gucken ich da wird halt überlagert, wenn ja. es so ein paar Vorgaben hat. Ist es jetzt dies oder ist es das? Oder ist es vielleicht nochmal was anderes? Oder sowas, weißt du? Äh, Im Gegensatz zu, ah. ohne dass es irgendwas sein muss, was ist es denn? Wenn es einfach das sein darf, was es halt ist. Ja. Wie möchte es sich jetzt zeigen, sozusagen? Oder ja. wie zeigt es sich jetzt gerade? Ist es jetzt mehr ich oder ist es jetzt weniger ich? Oder ist es jetzt, äh, fühlt es sich denn gut an oder hat es sich schon mal besser angefühlt? Und so weiter, weißt du? Ohne diese ganzen, ohne diesen Schleier, der sich immer so übers Erleben legt. Mhm. Ohne dass es irgendeine Vorgabe erfüllt muss. Ohne dass es irgendwie sein muss, ohne dass du irgendwie sein musst? Mhm. Also angenommen, du musst nicht friedlich sein, nicht entspannt sein nicht äh, intelligent sein. Hm? Einfach angenommen, du musst gar nichts sein. Und die Welt muss auch gar nichts sein. Und das Erleben muss überhaupt nicht sein. Wie ist es, das mit frischen Augen zu sehen? Was siehst du? Also mit frischen Augen sehe ich mehr. <lacht> <Und> <lacht> <lacht> Nochmal, da ist eine Motte. So, Ach, ich weiß nicht. Irgendwie ist sie weg. Wahrscheinlich hat sie sich fallen. Fallen lassen so als, <lacht> als Ausweichreaktion. Vermutlich okay. mal. Ja, äh. ja jetzt gerade eben, wo du das gesagt hast, wie ist es so, wenn das ähm, einfach so sein da kann, ja, dann, wo ich gesagt habe, ja, es ist dann irgendwie offener und dann entsteht auch oft so, so, so, so spontane Freude. Also, mhm. was heißt oft so in dem, in, in, in dem Augenblick jetzt so, ja. Mhm. ja. Schau, und jetzt so, ähm, ich beschreibe das jetzt als Lernen. Okay. Ein, nicht so beliebtes Wort, aber ich benutze es jetzt, Lernen. Ja, gegen Lernen. <lacht> Viele ja. Leute haben was gegen Lernen, weil Lernen so klingt, als hätte das was mit einem Weg zu tun und mit wann anders zu tun. Lernen für später. Ja? Und was ja. ich meine, ist Lernen für jetzt, dass da eine Intelligenz ist, die schaut, wie fühlt sich das an, die Welt durch Gedanken zu sehen. Mhm. Okay? die Erfahrung, die wir alle kennen, dass die Welt dann irgendwie ihren Glanz verliert und grau wird und irgendwie ein bisschen bedrückend wird und das ist... Also wenn ich Zeit habe, dann brauche es auch oft eine ganze Weile, um zu erkennen, dass ich durch Gedanken sehe. Das ist nicht immer so eindeutig. Es mhm. ja. braucht, braucht, braucht Zeit manchmal. Das ist diese Hypnose, die hypnotische Wirkung, die Gedanken oft haben, dass äh, wenn durch sie gesehen, also wenn die Aufmerksamkeit sehr auf die Gedanken geht, dann scheint es so, als ob diese Beschreibung der Welt, so wie die Gedanken die Welt beschreiben, als wäre es die Welt. Genau, und da ist man mittendrin auf einmal merkt man so, oh, ich fahre gerade auf der Straße Auto. <lacht> das mhm, kann es ja nicht sein, das kann es ja. ja nicht sein. Mhm. Ja. Genau. Also, und dann ist es so ein indirektes Erleben, was einfach ähm, sich ähm, getrennt vom Moment anfühlt. Es ist es nicht wirklich, aber das ist eben dieses, die Aufmerksamkeit geht auf das, was scheinbar nicht da ist. Mhm. Zum Beispiel beim Autofahren, wo du hin willst. Ja. Oder wo du herkommst. Mhm. Oder wo du lieber hinfahren würdest. Mhm. und so weiter mhm. ja. und dadurch entsteht so eine Parallelwirklichkeit äh, dieser Ort, wo du nicht hinfährst mhm. und äh, du, der da unterwegs ist mhm. statt dieser, diese Offenheit, in der gerade das Geräusch vom Auto ist zum Beispiel, das Gefühl vom Lenkrad ist mhm. ja und das, und das Lernen für jetzt, Lernen jetzt, besteht darin, da gibt es, wir haben immer wieder diesen Vergleich von, so ist es, diesen Gedankentunnel zu fahren. Mhm. Ja, so einfach, das kann wechseln von diesem Gedanken zu diesem Gedanken und so weiter, aber es ist immer irgendwie so fragmentiert. Mhm. Ja. Also irgendwie ja, und ist es immer ein Tunnel, auch wenn man es manchmal nicht merkt. Man könnte, kann auch ganz weite Gedanken kann man denken und, und trotzdem ist es ein Tunnel. Ja. Auch wenn es nicht, nicht immer so eng gefühlt wird. Und dann gibt es etwas, was völlig defragmentiert ist, ungeteilt ist. Und was durch weiteres Unterteilen per Gedanken und so weiter nicht erreichbar ist. Ist auch nicht weg deswegen, aber die Aufmerksamkeit ist weg davon. Von der Fragmentierung, meinst du jetzt? Also von, wer? Was ist von, von dem, was das alles erlebt, von dem, was vollständig ist, was ganz ist, so. was erfüllend und lebendig und liebevoll und präsent ist. Mhm. Und in dem diese ganzen Erscheinungen auftauchen. Egal ob Gedanken oder Lenkrad oder... Mhm. Videokamera. Nur wenn die Aufmerksamkeit so in diesen, mit diesen Gedanken mitreitet, dann ist es sehr viel ähm, unwahrscheinlicher, dass die Aufmerksamkeit sich einfach dem zuwendet, was gerade hier und jetzt spürbar ist. Mhm. Diese Offenheit, in der das alles auftaucht, diese die, die Lebendigkeit, die sich als das alles zeigt. Habt ihr gerade, äh, spürt ihr gerade Lebendigkeit? Wie also fühlt sich mehr, das an? Brigitte? Ich würde mehr so o Offenheit sagen. So ja, so eine Freude irgendwie. Ja. Mhm. Mhm. Mhm. Mhm. Ich, finde, ich würde auch eher so offener Raum wenn so, ja. Schöner Raum. Ich habe äh, nicht alles verstanden. Es kam so Offenheit, also, hast du gesagt? Also als schön, schöner Raum. Ja. Also Raum mehr wie, wie Raum, aber schöner Raum. Also Aha. schöne, schöne Energie. Aha. Aha. Jetzt habe ich die Modelle <lacht> <abgestellt>. verstanden. <lacht> die Mordte gerade so, weißt du. ach, was für ein schöner offener Raum. Pff. Ja. <lacht> ja. Es ist Witzige? Das Gef wo wir angefangen haben, wo ich angefangen habe, zu erzählen, dieses Gefühl, das ist immer noch da. Aber es ist jetzt eins und unter vielem, was sich hier irgendwie so präsentiert. Ja. Worüber wir hier reden, das ist nicht eine Technik, um schlechte Gefühle wegzumachen. Oder es ist auch keine Technik, um gut drauf zu sein oder entspannter zu sein oder sowas. Das sind alles Nebenwirkungen sozusagen. Das kann alles passieren. Aber das als Mittel einzusetzen, oh ich bin nicht gut drauf, na warte dann, wie muss ich jetzt denken, worauf muss ich jetzt achten, macht es halt zu einem Werkzeug. Und wie jedes Werkzeug funktioniert das ein bisschen und dann wieder nicht. Hm. Aber ja, ohne ja, Werkzeug, ja. ohne dass irgendwas <lacht> ähm, geklärt werden muss oder ähm, bewirkt werden muss oder abgestellt werden muss oder so. Ohne das... Also wie gesagt, angenommen, dieser Moment darf genau so sein, ohne dass irgendwas da rausgenommen wird oder verstärkt wird oder beibehalten oder verbessert oder verändert. Ein bisschen. Wie ist es?